Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Puppen mit Zucker. Heute spielen wir wieder Black Ops 2 und nach dieser Folge bestelle ich mal eine Pizza. Kann ich nicht jetzt schon... Na, ja, jetzt habe ich schon angefangen, egal. Nächste Folge. Und wir übernehmen das Labor. Okay, ich bin noch zu laut. Sorry. Zum Wohl. Ich trinke nur noch das Leer hier. Oh boah. das ist wieder stark. Boah, fuck, ist das stark. Ja, ich trinke nur noch das Leer, danach habe ich noch ein Bier und dann ist fertig. Weil... Abgesehen von Bier ertrage ich so extrem Zeugs auch nicht. Das ist das Problem. Also es kommt immer davon, wo und wann ich bin. Und wenn ich genug gegessen habe, dann klappt es auch. Aber jetzt ist es gar nicht so. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich sollte ja noch irgendwie was hinkriegen, abgesehen von Mission 1. Hi. Eben, die sehen mich schon. Das ist schon... Ich glaube, ich baller die noch kurz leer hier. Okay, alles frei. nehme die mit. Die haben alle so eine andere Waffe dabei. an ah, 94 klingt doch nice mit Laser. Ich weiß nicht, welche das ist. Also. Ich nehme gerade Random-Waffen mit, die lustig klingen. Kann ich den jetzt hacken? Och, wie geiles Tasten. Aber ich hab... Ein cool. Hey. J5 kommt... Ich find den cool. Ja gut, wir machen mal... Bitte, nicht wehtun, okay. Dieses Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tue Ihnen weh. Mein Name ist Eric Bryner. Ich bin Magnetometrist. Okay. Und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue, seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird. Sie kommen! Bringen Sie mich lebend hier raus! Ich gebe Ihnen alles! Unten Runter! Alles klar. Eine Erde, die alles überflüssig macht. Klingt nach einer interessanten Theorie erstmal. Weil Erde hat ja auch einen Speicher, das ist ja... Wo ist denn mein Roboter eigentlich? Man. Ich glaube das ist schon Ja, ich sehe dich, ich bin... Ich bin nicht mehr getarnt, was soll das? Da ist mein kleiner. Ey, lass meinen kleinen Ruhestand. Und cool. So, vielleicht gucken, dass ich nicht sterbe, schon mein kleiner. Aber mein kleiner ist süß. Okay, habt ihr das gerade gesehen, dass die... die sind, ne? Nein, die A1 äh, hat über 200 runter, Oder nicht mehr ganz. So, jetzt muss ich wieder nach unten. Okay, der hilft uns jetzt. Alles klar. Sorry, ich sollte vielleicht ein bisschen. Äh, ich habe vorhin das Licht ein bisschen umgestellt. Ich glaube, so ist besser als. Äh, es ist nicht mehr ganz so knallrot. Ich hätte ja noch eine Lampe, die mir sonst immer in die Fresse geschaut geschienen hat. Achso, ich muss hier. Aber die habe ich dann nicht mehr aufgestellt, weil ich denke, so geht's voll klar. Ich weiß nur nicht, wenn es dann dunkel ist und ich die Lampe anmachen müsste, wie es dann aussehen würde. Alter. Ja okay, wir sind im Jahr 2025, glaube ich, aber. Oder? Nee, nee, ich glaube. Nein, nein, ich glaube wir sind vorher. Wir sind nicht in diesem Jahr. Vorher hieß es, dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will. Ich hörte von etwas namens Karma. Das muss der, der Name der Cyberwaffe sein. Wenn Menendez einen Celeriumwurm zum Angriff einsetzt, gäbe es nichts, was ihn aufhalten könnte. Selbst ich nicht. Sorry, der kam jetzt ein bisschen spontan, um alles wieder hinzustellen. Alter, das heißt nach... War das... Doch, das war Black Ops, der diesen komischen halben Atomkrieg-Waffe da auf dem Start hat. Und jetzt haben wir plötzlich Karma, die nächste Waffe eigentlich. Oder den Cyberangriff. Ich bin aber noch getarnt, okay. Ah ja klar, eben, die Waffe, die sind sie. Das ist ziemlich offensichtlich. Die Treppe ist geblockt. Ihr seid auch Helden, lauft dem Gegner mal in die Fresse rein, klar. Auf was haben die denn geschossen? Auf uns, oh cool! Schön, Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer mein Ende ist, plant. Celerion ist der Schlüssel. Hm. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes. Also kommen wir jetzt doch schon recht voran. Okay, zwei Missionen erledigt. Das ist cool. Und wir gehen in die nächste Welt. Ja, das tut mir leid, aber. Die AK ist einfach immer noch die beste. Wechseln sie mit. Ja, das ist wieder automatisch. Wechseln. Achso, hier kann ich halt Waffenpunkte verlieren. Präzisionsrotpunkt, wie sie. Die Präzision ist eigentlich schon gut. das, Ja, ich mach das mal rein. Mehr Magazin kann ich schaden. Ja, kost, kostenlos machen wir mal rein. So. Leichte LMGs, klar, ein riesiges Ding rein, aber LMGs machen. Shotgun ist halt für Nahkampf gut, aber... Eine MP wäre noch cool. Ich glaube, die MP5 ist ganz okay. Einfach alles drauf, kein Problem. Blendet Feinde und beeinträchtigt das Hörvermögen oder springen, das ich selber kontrollieren. Laufen Sie schneller, während Sie durch die Zielverrichtung blicken. Klar. Afghanistan 1986. Okay, wir gehen in die Vergangenheit. Ich glaube, ich spielen den alten Mann in der Vergangenheit. Salazar, du warst in Nicaragua, als er an die Macht kam. Du kennst die Legenden am besten. Warum hasst er uns so sehr? Du Premier Graforia. Als Junge sah er mit an, wie die Kontrast töteten und vergewaltigten. 1972 gab es ein gewaltiges Erdbeben. Seine Familie hatte alles verloren. Ein Jahr darauf wurde die einzige, die er liebte, seine Schwester Josefina, durch ein Feuer verkrüppelt. Raoul und sein Vater fingen neu an, machten mit Drogen schnelles Geld. Sie wurden reich, mächtig, Legenden von Managua. Das Menendez-Kartell war quasi unantastbar. Also tötete die CIA Rauls Vater mit dem Segen der US-Regierung. Menendez hasste Amerika immer mehr und fing an, Waffen in Afghanistan für seine Privatarmee zu handeln. Die CIA hat Wind davon bekommen und jagte ihn in Kabul. Das war das Foto von Woods aus der Kammer, nicht wahr? Siehst du den hübschen Bastard? Das bin ich. Der hässliche ist dein Vater. Nach Vietnam. den Zahlen und so. War ja verdammt gefährlich. <lacht> Was hast du gesehen, Watts? Sand, Sand und noch mehr beschissenen Sand. Herzenskontakt ist unterwegs. Können wir den Chinesen tragen? Ja, schon. Sie haben die Mutscher-Edin genauso unterstützt wie wir. Sie wissen, dass die Russen sich nach Afghanistan, nach China wenden werden. Die Russen mag wohl keiner, was. Du kennst mich. Ich mag niemand. Du solltest besser den Kopf runternehmen. Ganz ruhig, Sau! Wir haben die Waffen geliefert. Und dein ein Teil der Abmachung? Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Er kann euch helfen, Raul Menendez zu finden. Wir haben ausgeruhte Pferde. Ihr folgt uns. Zur Kontaktaufnahme mit Zau. Wir sind gerade unterwegs zum Lager der mutter So. Das wollte ich haben. So. Boah, wie geil ist das denn? Das ah, die gehören zu uns. Ich wollte schon sagen, ja, wir sind jetzt ziemlich schnell aufgeflogen, für das es geheim sein müsste, aber... Das ist gut, das. Ehrlich gesagt, ich musste alles runtergucken, das habe ich in Folge 1 gesagt, weil da unten mein Laptop steht und da oben mein Fernseher ist. Meine Kamera ist ein bisschen weit unten. Ich zeige ich das irgendwann vielleicht. Es ist jetzt nicht so spannend. Ich kann einfach die Webcam bewegen, aber das Einstellen danach ist es mühsam. Abgesehen vom Panzer sieht es gerade aus wie in Assassin's Creed 1. Okay, ich kann nicht schnell reiten. Aber ich kann zielen und schießen. Das ist interessant. Ich würde gerne mein Pferd auf die Seite stellen. Oh. Sorry, Kleiner. Okay, das finde ich jetzt wieder cool. Ich hoffe, das passiert nicht nur jetzt äh, dieses eine Mal dieser Mission. Weil. Das fand ich dann schon recht cool. Wenn die Russen wirklich angreifen, braucht ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Spezialisten beratend tätig sind. Da sind sie schon. Raman, das sind Woods und Mason. Die zwei Besten. Wir brauchen Waffen, keine Soldaten. Sieht gut aus. Nur um das klarzustellen: Wir halten den Angriff der Russen auf, und ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis. Wenn Sie vorrücken, dann kommen Sie aus dem Westen, Norden oder Ost. Ich weiß. Unsere Leute verteidigen diese Berge. Unsere Waffen bringen Ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheißplan. Das ist die russische Armee. Die greifen doch immer mit roher Gewalt und einer zahlenmäßigen Übermacht an. Und mit Panzern. Sind eure Männer bereit? Sie haben keine Erfahrung mit den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber, wir gehören an die Front. Der Angriff der Russen hat begonnen. yalla, yallah, Borbirun! Glaubst du an deinen Plan, Amerikaner? Das weiß ich sogar, so. Dann los! Klar glaube ich auch mal, man ist ja mein Plan. Jetzt will ich trotzdem ja nochmal kurz gucken, weil das kann ja nicht sein, dass ich schon wieder null in... Weißt du, überall gibt's das. Und hier haben sie... Komm, wir, wir machen mal hörgeschwärtigt, weil... Ich habe das Gefühl, die Stimmen gehen recht unter. Ich... Ach so, das ist das mit diesem äh, speziellen Perk, dass ich Orte erreiche, die sonst gesperrt sind. Das ist... das finde ich cool. Also, nee, also ich finde es wirklich cool. Das gefällt mir. Ist zwar so subtil, aber... Ja, okay, die Männer sehen ein bisschen doof aus, aber sonst ganz ruhig. Boah, ich bin. Boah, es Boah. echt. Ich glaube, ich habe fast, ein, fast eine halb halb Mischung gemacht. Ich habe weniger Cola gehabt, als ich gedacht habe. Ach so, das sind schon Feinde. Ja, Pferd, ich schieß durch deinen Kopf. Ich finde das super. Kann ich absetzen? Nee. Achso. Die gehören zu uns. Okay, und da sind die Mörser. Jetzt sollte ich eine MP5 Ja. Ja, okay. Das Tarnmuster ist ein bisschen daneben gegriffen, aber es sieht auf jeden Fall fancy aus. Muss Da drüben folgen, ich wollte eigentlich geradeaus. Ach so, der ist da. Okay, der ist da links rum. Alles klar. Jetzt habe ich was So, jetzt geht's. Ja, versteckt dich jemand am Pferd. Das wäre cool. Ich will dich nicht unbedingt verlieren. Ich finde es eh immer schon grenzwertig, wenn so Unschuldige mit reingezogen werden. Das passiert halt leider sehr oft. Wir müssen zwei BTR ausschalten, wenn ich das richtig verstanden haben. Hallo. Ich weiß zwar noch nicht, was die BTR sind, aber wir werden das sicher gleich herausfinden. Es sind diese Panzer. Ah oh, fuck, jetzt habe ich das im Auge. Ich habe ihn Okay. Ja, okay. So, fertig. Jetzt gibt's nur noch Bier. Ja, jetzt gibt's nur noch Bier. Tarnmuster muss, das sieht dann einfach cool aus. Das hat glaube ich nicht wirklich einen Sinn in diesem Spiel. Also es ist nicht so, dass die die Waffe rausgucken kann, weil sie jetzt ein Sand hat im Vergleich zu der hier. Der ich aus irgendeinem Grund einen Dschungel gegeben habe. Ach so, hi Leute. Irgendwo ist noch eine BTR unterwegs. Und da oben gibt es Waffen. Mhm. Ach, da gibt es wirklich viele Waffen. Eine Stinger gibt es auch, falls ich... Ah, falls ich diesen anderen Raum nicht gefunden hätte. Okay. Von der Muni her kann ich es mir eigentlich echt leisten, die Stinger mitzunehmen. Ich wollte auch nicht wieder wie letztes Mal, dass ich so knapp, ganz knapp genug Muni habe, aber... Da müsste dann die zweite BTR da hinten auftauchen eigentlich. So, ich gehe jetzt nicht zu den Waffen hoch. Ich mache das wieder mit meiner speziellen Granate, die ich nicht checke. Wieso? Oh, das Blut hat richtig eklig gespitzt. War das Assassin's Creed, das einen Modus hatte, wo man sagen kann, ich will das Blut ausschalten? Das fand ich eigentlich ganz cool. Also nicht, dass ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber ich fand dann einfach die Option, dass man sagt, ja, ich will nicht so viel Blut haben. Eigentlich legitim. Das... Ich finde, das macht Sinn. Weil... Also, ja gut. Ich, ich fand es nicht, dass das Spiel übertrieben Blut hatte. Man hatte halt dann, wenn man Leute abgestochen hat, Blut... Oh, offensichtlich, ja. Aber ich fand die Option gut, dass man das äh, story-technisch ohne Blut spielen konnte eigentlich. Verdammt, schnapp dir Ja, okay. Ich glaube, es geht einfacher, wenn ich dieses Ding habe. Hallo. Achso, die habe ich letztes Mal von unten erledigt. Ich ersetze die MP5 kurz wieder. Nehme dann die MP5 wieder mit, aber... Uh... So, ich glaube, ich hoffe, ihr hört es nicht doppelt jetzt gerade. Blockieren sie den Eingang zum Dorf. Irgendwas muss ich da hinlegen. Ich glaube, ich bin mal zu weit. Äh, ich habe das Mikrofon schon eingestellt, dass es relativ wenig Sound übernimmt, aber Trichterladung. Das ist es eine Bodenmine, oder? Okay, wir müssen da weiter. Als ob die das irgendwie. Ja, ja, okay, doch, der ist schon recht zentral gelegen. Ja, okay, doch, das das, okay. Ja, doch, da kann ich jetzt sagen, das macht noch Sinn. Da sind Waffen, brauche ich Waffen? Komm, wir gucken mal, was hier Waffen sind. Also, hier habe ich wieder das Stinger. Ja, komm, ich behalte mal die Stinger, die hat 20 Schuss drin. Das ist okay. Und los geht's. Ich könnte die vorgängig zünden mit der 1, aber. Okay, nee, das ist nicht nötig, dass ich da vorgängig zünde. da ist noch was hinter uns was ist denn das ein heli ach scheiße das Aims oder das links links links Pferd gehst du bitte so. okay das das ist ein ist das ein Zusatzvisier oder ich glaube das ist einfach ein zusätzliches Visier Ja okay dann halt ohne auch gut aus mit Pferd vorne dran auf jeden als ob man ach so das ist nur ein Luftabwehr okay Luft das funktioniert nur gegen Helikopter also ähm ja okay gönnt ihr Cool. Ich sehe nicht mehr, was er anvisiert, aber ich sehe, dass er anvisiert Das ist doch... Okay, aber es ist cool tatsächlich, dass die Stinger ein Mix ist. Weil bis jetzt war es immer so, dass man hat man hat entweder eines ist visiert oder eines ist nicht visiert. Und die Stinger übernimmt tatsächlich einen Misch davon. Das finde ich eigentlich noch recht cool. Äh, ich gehe auf die Fall, dann laufe ich ein bisschen schneller. Nein, ich will nicht sterben. Bitte stirbt nicht. Doch, das finde ich jetzt eigentlich noch recht interessant, dass es geht. Ich keine Moon. Irgendwo gibt es doch hier sicher Cool. Die hin basis Da war ich doch gerade. Ich bin im gegnerischen Einsatzgebiet anscheinend. Ja. Hätte ich kommen sehen müssen. So, jetzt muss ich aber kurz was anderes gucken noch. Das heißt, ich werde ganz kurz eine Pause machen. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt kurz bestellt. Das heißt, ich werde noch ein bisschen aufnehmen. Äh, um 37. Ja, okay. Das, das, das gibt noch. Minimum zehn Minuten gibt es noch. Ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los und machen weiter. Ich glaube, ich habe jetzt alles geklärt. Nachrichten kommen auch keine rein. Wenn ich schon dran bin. Mein Schluck Bier habe ich genommen, den ich muss. Und ja, langsam spüre ich es tatsächlich. Das Problem, ich ertrage halt wirklich nicht viel, außer es ist gerade Bier. Bei Bier kann ich wirklich hinlangen. Und irgendwann ist dann fertig. Da. da war gerade. Ich meine nat natürlich alkoholfrei. Natürlich. Was? was könnte es auch anderes sein? Da ne? Yo. Alter, was war denn das, bitte? Ja, ich sollte davon reiten. <lacht> da unten schießt noch was aus dem Loch raus. adregations Jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, ja, wie ihr seht, ihr wollt nicht mit mir COD spielen anscheinend. <lacht> Wobei, auf, äh, online ist es ein bisschen anders markiert als hier. Ich nehme mal dieses Ding raus. Braucht's gar nicht mehr. Cool, also ich bleib mich raus. Arsch hat praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße! Mason, sieh dir das an! Es ist noch nicht vorbei. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Alles klar? dass sie tatsächlich noch zahlen. Scheiße. Das ist eine alte Weg. Woods, vielleicht sollte ich das Verhör übernehmen. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Ich habe Sie in Vietnam zurückgelassen, Sargent Woods. Sie sollten tot sein. Das hat mir niemand gesagt. Mein Freund Roman sagt, Sie machen Geschäfte mit einem Typen... Was machen Sie für ihn? Leck mich. Man sagt doch, Auge um Auge! Ja? Das sind die Mujahideen. Die vergraben sie bis zum Hals im Sand, drehen ihre Augenlider und lassen sie in der Wüste braten. Ich kann sie schnell töten. Also, was ist mit Menendez? Ich verkaufe ihm Waffen. Das ist aber gar nicht sowjetisch, ja. Mann. Die Sowjetunion stirbt. Geld ist alles, was zählt. Wohin gehen die Waffen? Kuba. Angola. Die dritte Welt. Warum? Menendez will, dass ihre Welt brennt. Dazu also wird es nicht kommen. Er ist mächtiger, als Sie denken. Er hat sogar Leute bei Garcia. Scheiße! Der Kerl will uns verarschen! Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Sie hatten euch doch mit den Russen geholfen. Nein. Nein. Ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Hm. Wenn man stark ist. Da sind wir, in der Wüste. bis ja oben begraben. Und was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Weg. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Resmaw, komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt? Kravchenko genau befragt. Vom möglichen Maulwurf bei der CIA erfahren? Ja, gut, das ist halt... Ja, also wenn ich mich nicht gewehrt hätte, hätte ich Kravchenko erschossen. Das habe ich ja gemerkt. Also, da muss ich ja recht gar... Also, ich muss echt gut spammen, dass der aufhört. Nur, dass er trotzdem stimmte Schluss. Das war jetzt nicht so. Admiral Danke, Commander Mason. Sehen Sie sich das an. Der Vorsitzende Tian Shao. Anführer von Chinas Militär und Kopf der Streitkräfte der SDC-Koalition. Der Mistkerl mimt den harten Kerl, selbst vor Chinas Regierung. Die haben ihn so gut unter Kontrolle wie wir. Ein echter Einzelgänger. Der Vorsitzende SAO hat Russland bei den Eiern. Ganz fest, Commander. Wenn Russland der SDC beitritt, wird das die größte Militärstreitmacht des Planeten. Und das ist genau das, was Menendez will. Dass die Supermächte sich gegenseitig auslöschen. Im Moment sind sowohl Iran als auch Indien bedroht. Die SDC macht ihren Zug. Zeit für eine Antwort von JSOC. Mit dem ursprünglichen Angriff haben Sie unsere Verteidigung lahmgelegt. Wir haben sie abgewehrt, wurden aber dezimiert. Wir halten einen weiteren Angriff nicht stand. War es die SDC, Commander? Es waren Boden- und Luftdrohnen. Basis Spectre ist entscheidend für die Nordgrenze Indiens. Schnell reagieren können wir nur, indem wir abspringen. Das Primärziel des Feindes wird sein, die Verteidigung auszuschalten, indem er die Generatoren und Satelliten ab links zerstört. Wenn die Systeme ausfallen hält ihn nichts mehr vom Hauptkontrollraum ab. Wenn das passiert, verlieren wir Basis Specter und Indien steht zum Abschuss bereit. Alles, gut. Alle Alles klar, wir sind jetzt in einem Tutorial, ähm, aber ich würde jetzt beenden. Oh ne, ich muss das Tutorial machen. Ja gut, dann machen wir das Tutorial. Ich will einen Funktionscheck der Claw-Kontrolle. Bereit halten. Direkte Claw-Steuerung übernommen. Kann sein, dass mein Essen in der Zwischenzeit kommt, halt. Das heißt, ich würde dann Pause machen. Das sieht alles gut aus. Testen wir das Signal der Infanteriekamera. Über einen Soldaten zu übernehmen? Infanterie unter direkter Kontrolle. Infanterie hat Übertragung. Mhm. Ja, okay, der gefällt mir besser. <lacht> Kann ich jetzt schon sagen, der gefällt mir besser. Ich überprüfe, ob die Geschützkamera funktioniert. Die Geschützkontrolle bestätigt. Waffensysteme aktiv. der Satellitensignal. Ja. Wechsel zur taktischen Karte. Äh, Drücken Sie... Select. Select. select, select. Ich war jetzt ps 4 gesteuert, das war dann... Machen wir ein paar Bewegungstests. Wechsel auf Claw-Fernsteuerung. L2 oder R1? Und wo ist die Claw-Einheit? Ah, da drüben! Äh, bitte dahin. Klau, ein Halten, vor zum Wegpunkt. Perfekt. Ja, 1 geht auch, alles klar. Zum okay. Gehen wir ein paar grundlegende durch. Dahin. In Gut. Ein also eigentlich so ein Tower-Defense-mäßig. Außerhalb des mobile Geschützes kann ich nicht bewegen. Ich werde es nie mehr, mehr. R1. Ich muss mir. Ich merke mir R1. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass R1 da. Visieren wir wir Sie eine beliebige Soldateneinheit an, drücken Sie Select, um die Kontrolle zu übernehmen. Ich will aber den Soldaten haben. Eine AGD-Übungsziel wird zum Einsatz ein, ein AGD-Übungsziel. Also, wir haben den Ziel. Das Ziel. Ja. Ich werde es nie hin. Ganz ehrlich, ich kriege das nie hin. Ich lasse die Map jetzt extra äh, offen, weil, wenn ich mich einblende, das zeige ich euch mal kurz, wäre ich voll über der Minimap und das will ich nicht. Das so. Ja, okay, das geht eigentlich so noch. Okay, ich kann mich in der Taktikansicht echt bewegen. Fahren Sie mit dem Cursor über das Ziel, drücken Sie R1, um anzugreifen. Halten Sie R1, um mit allen Einheiten anzugreifen. Ich glaube, der kann. Ja, der hat das bessere Mal. Um, ähm, die bessere Waffe. Drücken Sie L2, um Soldaten der aktiven Einheit zur Position unter dem Cursor zu bewegen. Ach so. Also ich sollte mir eher ein äh, L2 merken in dem Fall. Ach so, ich muss unten äh, markieren. Zum Beispiel jetzt die hier und dann hierhin bewegen. Ich werde das nie hinkriegen, ganz ehrlich, gut, niemals. Das nächste mal wird das dann ernst. Aber gut, wir schauen mal, wie die Mission weitergeht. Und ich bleibe mich... So. Und wir gucken mal, was uns in der nächsten Mission erwarten wird. Und danach beende ich zeitlich. Für mich einfach auch, weil wir sind jetzt ja 4 Stunde dran für diese Mission. Verteidigen Sie die Fabrik, indem Sie die wichtigsten Außenkomponenten schützen. Ort, moderne Drohnenanlage. Verteidigungspunkt 1, Netztransformator. Verteidigungspunkt 2, Kühlturm. Punkt 3, ist Kommunikationssatellit. Weitere Infos? Wenn zwei oder drei Punkte fallen, ist die Fabrik verwundbar. Schicken Sie alle Einheiten ins Innere der Fabrik und schützen Sie den Hauptpunkt. Okay, wir müssen also eigentlich die Fabrik einfach... Ja, ich würde es nicht mehr heute spielen. Tut mir leid. Ich lasse mich kurz reinladen. 21. Mai 2025. Okay, wir sind sogar auf derselben Missionsmap Wie eben das Tutorial. Also wenn ich jetzt Select drücke, komme ich in diese Steuereinheit. Das kriege ich hin nächstes Mal. Ein Eingrifftrupp wen? Wieso tun sie mir das an? Einen die der Transformator und der ähm, ich will hier Ich will die hier haben Dann Diese Herren Dürfen diesen Punkt hier gerne verteidigen Und der Bot Bleibt mal bitte da Da bitte hin Okay, diese Tower gilt es zu verteidigen und da kommen die feindlichen Helikopter. Okay, mein aktueller Trupp. Ich kann auch Geschütze übernehmen, ne? Ich habe nur das Gefühl, dass ist das, ja, das, das Geschütz ist schon sinnvoller. Zehn Minuten natürlich. Ach komm. Ich guck, was passiert erstmal, weil ich muss echt langsam los. Entschuldigung für die Zeit. Ich habe keine Zeit dafür, leider. Es tut mir... Nicht nur wegen dem Essen, weil ich nachher noch weg muss. Ich würde eigentlich gerne nur kurz gucken, was mich jetzt erwartet und... Später über dieses Fiasko, Mason. Ich frage mich, ob ich das später nochmal machen kann. dem Fall. Indien immer noch in Gefahr, verfügbar für vier weitere Kampagnenlevel. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Okay, gut, jetzt habe ich es. Das Menü ist ein bisschen verwirrend. Mal gucken. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Adrian, Alles Pop mit Zucker. Cheerio.